Ich bin der Stefan und ich wollte euch ein bisschen was zum Thema Web-Scraping erzählen, mit Node und Puppeteer. Ach, der Edgar ist da. Du Platz geändert, du Schlingel. Ähm, ja, ich wollte es eigentlich so ein bisschen interaktiv machen und jetzt fragen, wer weiß, was Web-Scraping ist, aber... Nee, Berka, du auch nicht? Edgar weiß, was Web-Scraping ist. Super. Ähm, Web-Scraping ist im Prinzip, einfach eine Webseite zu besuchen, dort Daten und Informationen zu extrahieren, und die in irgendeiner Art und Weise für sich selber nutzbar zu machen. Also eine eigene Datenbank abzuspeichern oder in irgendein sonst irgendwie geartetes, maschinenlesbares Format zu übertragen. Man könnte sich so ein bisschen vorstellen wie eine dreckige API, wenn es eben keine API gibt. Ähm, ich wollte auch ein kleines Beispiel mit euch durchgehen. Und zwar das Beispiel ist, wir wollen über alle Blogposts unserer Lieblingsseite informiert bleiben. Und vielleicht hat diese, diese Lieblingsseite von uns keinen RSS-Feed, und auch keine API, die wir irgendwie ansprechen können. Deswegen kommt dann ähm, Web Scraping ins Spiel. Und die Beispielseite, die ich dafür eigentlich rausgesucht hatte, war jugendhack.org, aber die lädt so furchtbar schlecht hier in unserem Netz, dass ich äh, spontan entschieden habe, ähm, diese Seite hier stattdessen zu benutzen. Scrape the Site, die ist ganz super, die kann man völlig legal scrapen, genau dafür ist sie da. Und ähm, ja, wenn man so eine Seite erstmal öffnet und jetzt da diese Liste an Blogposts sieht, einen Titel, eine kleine Description dazu, wie würde man rangehen, um sich diese Informationen irgendwie rauszuziehen. Und ähm, einige von euch wissen vielleicht, dass mittlerweile die DevTools in den Browsern unglaublich stark geworden sind und das komplette DOM, also das Document Object Model, das hinter einer Webseite steht, für uns nutzbar machen. Und wir können jetzt einfach mal hier in den DevTools von Firefox in dem Fall schauen, was ist denn eigentlich so ein Blogpost? Wir sehen, okay, das ist irgendwie ein Diff mit einer Class hier und einer Überschrift und dann eben noch ein äh, Paragraph hier, der den, den Kurzbeschreibungstext für diesen Post darstellt. Und wenn man sich jetzt ein bisschen mit JavaScript und der DOM-API auskennt, kann man einfach mal in die Konsole gehen und schauen, okay, können wir diese Information jetzt irgendwie mit JavaScript erstmal händisch rausziehen? Und das kann man tatsächlich recht elegant machen sehr klein hier ich hoffe das ist besser indem man sagt okay ich will von diesem Dokument mal alles queryen was ähm, ein h3 Tag also ein HTML Überschrift dritten Grades ist und das schauen wir uns einfach mal an hallo Oder wir schauen uns das auch nicht an, weil meine Tastatur spinnt. Probieren das nochmal von vorne. Das sieht besser aus. Ähm, dann kriegen wir eine List zurück. Und wer hätte es gedacht, das sind tatsächlich all die Überschriften von unseren Blogposts hier, wie wir sehen können, zum Beispiel. Der erste hier oben, countries of the world, a simple example. So könnte man es händisch also machen. Händisch ist natürlich Mist. Deswegen macht man das normalerweise eben über ein automatisiertes Verfahren. Was man dazu nutzen kann, was sehr elegant ist, eine tolle API hat, ist Puppeteer von Google. Was Puppeteer ist, ist im Prinzip eine Node.js-API für einen Headless-Chrome-Browser. Also man kann selber sich quasi einen virtualisierten Chrome-Browser starten und mit dem diverse Dinge anstellen, wie eben zu Webseiten zu gehen, Screenshots von den Webseiten zu machen oder genau eben solche JavaScript-Anfragen, zu starten, ähm, wie wir es eben händisch gemacht haben. So, ähm, dazu habe ich mir überlegt, mache ich genau wie der Camilla eine kleine Live-Coding-Session, aber irgendwie auch nur fast, weil ich traue mir nicht. Deswegen habe ich das alles schon mal vorbereitet und äh, werde jetzt ich einfach durch meine Git-Commits versuchen, durchzuführen, was ich mir so gedacht habe. Ähm, wir gehen dazu mal in den Editor. Das dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen hier. Ähm Mein erster Schritt war, wie für jeden anständigen Softwareentwickler, erstmal ähm, auf die Webseite von Puppeteer zu gehen, mir das ein bisschen anzulesen, was Puppeteer so alles kann. Puppeteer kann sehr viel und dann den ersten Coding-Block, den ich finde, zu nehmen und zu copy-and-pasten, wie sich das gehört. Ähm, ich finde, der Code ex ist extrem gut lesbar. Die API ist wirklich wunderschön bei Puppeteer. Ähm, wir starten einfach einen neuen Browser. Wie gesagt, das ist Headless Chrome, also auf Chromium basierend. Ähm, erstellen eine neue Seite, browsen mit dieser Seite zu ähm, äh, Hacker News oder Y-Combinator News, äh, News und äh, erstellen von der Seite einfach ein A4-PDF. Und wenn wir das jetzt mal versuchen hier und Glück haben, dann ist tatsächlich jetzt ein PDF entstanden von dieser Y-Combinator-News-Seite. Äh, Ziemlich cool. Super einfach. Das sind wie viele Zeilen Code? Zehn. Das ist wirklich schick. Aber nicht das, was wir haben wollen. Wir wollten ja eigentlich unsere Lieblingsblogposts irgendwie uns abspeichern. Ähm Deswegen, ich bringe jetzt einfach mal ein paar Commits weiter. Sieht der Code dann später ein bisschen, bisschen anders aus. Ähm das machen wir mal noch weg hier. So, was passiert hier? Immer noch dasselbe. Wir launchen Puppeteer. Puppeteer gibt uns ein, eine Browser-Entität, mit der wir eine neue, Datei, äh, eine, neue Datei, eine neue Seite starten und zu Scrape This Site ähm, gehen. Das ist die Seite, die ich eben euch gezeigt habe, die genau für solche Experimente da ist. Ähm, warten, bis äh, das Network wieder idle ist, also die Seite fertig geladen wurde und machen jetzt genau das, was wir eben händisch im Browser gemacht haben, aber jetzt eben automatisiert und sehr schön in Code geschrieben. Das heißt, wir nehmen uns alle CSS-Selektoren mit einer Class-Page, ziehen uns dann den Titel raus, das war ein H3-Tag, also ein, eine Headline, und den Paragraph, das war der Description-Text darunter. Und wenn wir uns das ganze Console loggen, dann sollten wir genau das bekommen, was wir wollen. Genau, jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Wir haben ein wunderschönes Array, da drin sind Objekte mit einem Title, Attribut einer Description. Und jetzt können wir mit diesem Array einfach alles machen, was man eben normalerweise mit Daten macht. Wir können die abspeichern in der Datenbank, wir können die über REST API irgendwie ähm, benutzbar machen, einfach eine Datei abspeichern. Genau, also was wir gemacht haben ist, wir haben eine Webseite automatisiert ähm, angepeilt, haben uns dort über die JavaScript DOM API Informationen rausgezogen, an denen wir interessiert sind, und haben die jetzt in einem serialisierbaren, maschinenlesbaren Format und können damit jetzt weiterhin ähm, alles anstellen, was wir eben wollen. Ähm, was, ich, was eben passiert ist, das wollte ich eigentlich euch noch gar nicht zeigen. Und zwar, äh, Puppeteer startet automatisch im eben sogenannten Headless-Mode. Das heißt, das Browserfenster ist nicht wirklich zu sehen. Wenn man aber sehen will, weil ich kann euch ja schließlich viel erzählen, dass eben tatsächlich ein Browser startet, dann ähm, setzt man Headless einfach auf Force und sieht dann eben, was hier passiert. Also dass er tatsächlich zu der Webseite geht, das blinkt nur kurz auf, ähm, und dann eben die äh, Informationen rausziehen, die wir brauchen. Was ich hier auskommentiert habe, ist auch noch ein sehr schönes Feature, wie ich finde. Ähm, und zwar Papitier kann auch Screenshots machen. Das heißt nicht nur ähm, über die DOM API Daten rausziehen, sondern tatsächlich auch von der gesamten Webseite, wie jetzt hier zu sehen, einen Screenshot zu machen. Papitier kann noch wesentlich, wesentlich mehr. Es ist wirklich ein total spannendes Tool. Ähm, man muss natürlich auch nicht bei einfachen irgendwie Datenextraktionen stehen bleiben, sondern Puppeteer ist auch total super nutzbar, um zum Beispiel Web-Applikationen, die UI zu testen, also im automatisierten Testing, auch super wichtig. Und ja, allgemein einfach total, total intuitiv zu bedienen und wirklich sehr schlange Code. Seit der letzten Google I.O. wird Puppeteer auch für Firefox angeboten, also nicht nur für Chrome ähm, was auch eine total, total gute Richtung für Google, von Google ist, wie ich finde. Genau, So soviel zur Nicht-Ganz-Live-Demo, aber wie gesagt, das nächste Mal vielleicht dann wirklich mit Live-Coding. Ähm. Nun sind wir hier natürlich äh, bei JugendHackt und müssen kurz auch ein bisschen über die Ethik sprechen von äh, Crawling oder vom, vom Scrapen, was ich, wie ich es eben eigentlich genannt habe. Web-Scraping bedeutet quasi, Informationen aus einer Webseite zu extrahieren. Crawling ist dann schon eher wirklich das maschinell, breit angelegt, mit mehreren Anfragen pro Sekunde, abtasten von Webseiten, äh, um eben, wie zum Beispiel Google das mit seinen äh, Crawlern macht, einfach den Suchindex erstellt, versuchen, Daten in, in Big Data äh, Größe äh, zu extrahieren und rauszufinden. Natürlich sind wir ganz schnell auch bei Bots und wenn man über Bots redet, die können unglaublich nervig sein, muss man sich kurz überlegen, okay, was ist denn die Ethik des Scrapens? Und es ähm, im Prinzip drei wichtige Punkte, die ich noch genannt haben wollte, wenn ihr selber mal so einen kleinen Scraping-Versuch vielleicht starten wollt. Ähm, das erste ganz wichtige ist, bitte nicht zu viele Anfragen auf eine Webseite schießen. Das kann unglaublich nervig sein und zu ähm, Denial-of-Service-Ausfällen ähm, führen. So Pi mal Daumen, nicht mehr als Einfra eine Anfrage pro Sekunde. Ähm, das zweite ist, identifiziert euch. Das habe ich gerade nicht gemacht. Das ist, wie gesagt, bei der Webseite, die ich gerade gescrapt habe, nicht so schlimm, weil man die eben für Experimente benutzen kann. Das bedeutet, im Einzelnen setzt unbedingt den User-Agent, das ist das, was euer Browser normalerweise für euch macht, der sich eben als dann Chrome oder Firefox oder Gecko oder Edge-Browser identifiziert und sagt, hey, ich bin ein Browser, ich bin kein Bot. Das könnt ihr genauso machen für euren Bot. Und da auch sagen, wer ihr zum Beispiel seid und warum ihr diesen Bot programmiert habt. Damit eben der Seitenbetreiber dann in seinen Log sieht, okay, aber der kommt nur einmal am Tag vorbei, das ist nicht weiter problematisch. Und setzt auch unbedingt From. In From könnt ihr einfach eine E-Mail-Adresse oder sonstige Kontaktdaten hinterlegen, damit halt der, der Server-Admin von der Seite, die ihr scrapt, auch euch kontaktieren kann, falls da auch irgendwas im Argen ist. Und das Dritte, super wichtig, respektiert unbedingt das Robot-Exclusion-Protocol. Mega-fancy Name, für was was eigentlich ziemlich unspektakul ist unspektakulär aussieht. Die Seite, wo wir eben waren, Scrape the Site, hat auch so eine sogenannte Robots.txt. Das ist einfach eine ganz einfache Textdatei, die im Hauptverzeichnis eurer Webseite liegt und die einem Bot sagt, was erlaubt ist und was nicht. In dem Fall bei Scrape the Site ähm, sagt dieses Sternchen bei User Agent, egal wer kommt, ob Browser oder Bot oder wie auch immer geartete Maschine, ist alles erlaubt. Disallowed ist nur die, das Rootverzeichnis, die Lessons und das FAQ. Weil die verkaufen eben auch Scraping-Tutorials, äh, deswegen wollen sie nicht, dass da die Webseite gecrawlt wird. Daran sollte man sich, wenn man eben ein netter, ein ethischer Internet-Citizen ist, ähm, auch unbedingt halten. Genau. Die drei Sachen also. Ähm, nicht zu viele Anfragen pro Sekunde. Identifiziert euch, gibt irgendwie eine Möglichkeit, euch zu kontaktieren. Und respektiert, und ich will es nochmal sagen, weil es so schön klingt, das Robot-Exclusion-Protocol. Wahnsinn. Ja, ansonsten happy scraping euch. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich benutze das sehr viel auch auf der Arbeit, also kann ich euch echt noch mehr darüber erzählen, auch gerne irgendwie nach diesem Talk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> ja. und dann analysieren. Ich soll wiederholen? Die Frage ist, nutzt Google einen dynamischen Scraper, sowas wie jetzt ein Headless Chrome und lässt erstmal das JavaScript durchlaufen oder machen die sowas wie Curl und dann haben sie mal irgendwie Code? Das wage ich mich nicht einzuschätzen, also ich, ich würde sagen, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, was sie selber für ihre Spiders benutzen, kann ich nicht sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Puppeteer auch eben aus, ja, also ein Tool ist, was sie selber benutzen, auf jeden Fall. Und du meinst, äh, ihr nutzt das auf Arbeit? Welchen genau. Use-Case gibt es auf Arbeit, Webseiten zu scrapen? <lacht> ähm, dazu muss ich sagen, dass ich äh, für eine Ad-Blocking-Firma arbeite und wir benutzen äh, das eben, um Webseiten automatisiert abzutasten, mit unserem Plugin aktiviert und um zu schauen, dass eben entsprechende Werbung, die wir ausschließen wollen, auch wirklich ausgeschlossen wird. Ah, okay, cool. Danke. Sonst noch Fragen? Ja, sonst super, vielen Dank. Was schön mit euch